Oft ist das eigene Wissen zu Spezialthemen, die bearbeitet äh, werden, auch eingeschränkt. Ich kann nicht alle Themen wirklich äh, überblicken und beherrschen. Oft muss ich nach so einem, also manchmal mehr, manchmal weniger, aber oft muss ich auf sowas zurückgehen und äh, schauen, wie... Also man assistiert eigentlich, ja? man assistiert und, und begleitet äh, und sieht den Prozess. Und man sieht den eben nochmal mit anderen Augen als der oder die Schreibende selber. Und da sehe ich, ein, sehe ich auch die Verantwortung drin, weil man natürlich nicht selber beteiligt ist, weil man sowas oft gemacht hat, also einen selber Erfahrungsschatz mitbringt, den man dann auch zugute kommen lassen kann und so, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, ja. Und dann muss man ein Auge drauf haben, also ob, ob die Entwicklung so ist, wie man sie sich vorstellt und wie sich auch die Autorin oder der Autor das sich vorstellt. Also meines Erachtens ist die Klippe überhaupt mal anzufangen zu schreiben. Also ich glaube, die Herausforderung besteht darin, Studierende ins Schreiben zu bringen. Ich erinnere mich noch an die eigene Schulzeit, wenn wir Referate äh, verfassen sollten und die Lehrer so fragten, wie weit sind sie denn? Und dann antworteten Klassenkameraden mit, ich bin noch bei der Materialsuche, dann sind wir als Schüler davon ausgegangen, dass der oder die noch überhaupt nichts gemacht hat. Und das ist manchmal bei akademischen Arbeiten, gerade bei Seminararbeiten so ähnlich, dass man als Professor den Verdacht nicht los wird, wenn einem jemand sagt, ich lese noch Literatur oder ich suche noch Literatur, er oder sie hat noch überhaupt nicht angefangen. Bei Promotionen oder auch schon bei Abschlussarbeiten kann das aber gefährlich werden, wenn ich meine, ich müsste erst große Mengen von Wissen und Literaturkenntnis akkumulieren und wenn ich das erledigt habe, dann kann ich in relativ kurzer Zeit meine eigenen Ideen aufs Papier bringen. Das geht garantiert schief. Deshalb die Herausforderung, die Leute zu ermutigen, auch mit einem beschränkten Wissensstand und ohne schon genau zu wissen, wie es am Ende aussehen wird und wie die These dann tatsächlich lauten und durchgeführt werden kann, mal was hinzuschreiben, also mal die ersten 15, 15 Seiten zu Papier zu bringen. Und im Idealfall führt es dann dazu, dass die Leute langsam in den Fluss kommen, dann ist alles gut und manchmal eben auch nicht und dann kann es mühsam bleiben, aber dann gilt es eben dran zu bleiben, denn solange die nicht anfangen zu schreiben, werden sie auch nicht fertig. Dranbleiben, das kann zunächst mal heißen, dass ich im Gespräch ähm, freundlich anbiete, dass wir Absprachen treffen, wann ich denn ungefähr mit dem nächsten Text rechnen kann. Dranbleiben kann schlimmstenfalls bedeuten, dass ich, wenn die Frist irgendwie mir zu lange überschritten scheint, auch mal eine E-Mail schicke oder bei einer Seminarsitzung mal frage, ähm, wann kriege ich jetzt noch mal oder ich erwarte noch Ihr nächstes Kapitel. In noch schwierigeren Fällen kann aber dranbleiben sogar bedeuten, dass ich mit den Leuten versuche, Vereinbarungen zu treffen. Der Gestalt, dass sie sich vornehmen, sagen wir mal jede Woche mindestens drei Seiten. Oder bis Ende des Monats muss mindestens das zweite von fünf Kapiteln stehen. Also ich würde sagen, dranbleiben ist so eine Art ähm, Hilfe zur Selbstorganisation. Ähm, was ist meine Frage? was könnte die Antwort darauf sein? Von da aus kann man eben sich überlegen, ähm, das, das ist auch so eine Frage, die ich dann in Beratung immer wieder stelle, überleg dir doch jetzt mal ganz konkret, wenn du dir die Forschungsfrage aufgeschrieben hast, was für Informationen brauchst du, um diese Frage zu beantworten? Und daraus lassen sich ja in der Regel weitere Schritte ableiten. Was muss ich recherchieren? Mit welchem Schwerpunkt muss ich recherchieren? Ähm, wenn ich wenn ich anfange zu lesen für die Hausarbeit, mit welchem Fokus muss ich lesen, das ist eben auch was, was viele äh, überhaupt gar nicht können oder gelernt haben und es deswegen auch noch gar nicht können können, sozusagen. Dass sie, wenn sie Literatur recherchiert haben, sich die beschafft haben, ähm, dass sie dann nicht einfach lesen und irgendwie versuchen, alle Informationen aus dem Text zu nehmen, sondern wirklich mit einer Frage an den Text rangehen und dann auch konkret ähm, nur bestimmte Punkte aus dem Text rausziehen können. Dann geht diese Lektürephase natürlich viel gezielter und schneller ähm, vonstatten. Von daher würde ich schon sagen, dass dieser, ähm, also roter Faden, Forschungsfrage finden, sich eine These überlegen, sich überlegen, was, was möchte ich, dass am Ende meiner Arbeit rauskommt. Ähm, dass es für die für die weiteren Schritte, die dann folgen, ist das tatsächlich unabdingbar. Wenn man das nicht geschafft hat, dann kann man eigentlich nur irgendwie so rumstochern und ja, Informationen zusammentragen, die dann aber nicht miteinander in Zusammenhang gebracht wird. Weil das oft in Arbeiten ja eben auch ein Problem ist, dass nicht, dass, dass nicht Zusammenhänge ähm, hergestellt werden, sondern dass Informationen neben Information gestellt wird. So, und wenn man dann am Ende kürzen muss und man weiß, ähm, wo ist der Fokus von meiner Arbeit, dann kann man sich im Endeffekt bei jedem Absatz, bei jedem Kapitel, aber auch bei jedem Satz fragen, trägt der zur Beantwortung meiner Forschungsfrage bei, direkt oder mindestens indirekt? Und wenn nicht, dann kann er raus. Wenn es irgendwie noch eine interessante Randinformation ist, kann man es vielleicht noch in die Fußnote packen. Aber auf die Weise hat man am Ende eben auch eine viel bessere Möglichkeit, den Text nochmal durchzulesen und zu prüfen, was davon ist jetzt wirklich relevant. Und die Relevanz kann ich ja nur dann bestimmen, wenn ich auch weiß, worum geht mir, was will ich denn eigentlich wissen oder herausfinden.